Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro quält sich. Und heute, heute haben wir was Besonderes. Und zwar der Steffen, viele Grüße an dich, hat sich äh, Steven Seagal is the final option gewünscht. So, warum ist das was Besonderes? Ich meine, Lizenzgurken gibt es ja viele. Dieses Spiel ist offiziell nie erschienen. Das ist das besonders daran. Das ist wirklich ein Prototyp, der äh, weitestgehend funktioniert und halt ausgegraben wurde, ist aber nie richtig veröffentlicht worden. Das heißt, es wird scheiße sein, davon habe ich auch schon viel gelesen, beziehungsweise bei meiner kurzen 2 Minuten Recherche gesehen, dass auch bei manchen als das schlechteste Super Nintendo Spiel ever gegolten wird, aber die Wickler haben es ja nicht veröffentlicht. Und deswegen, ähm, vielleicht hätten sie da ja noch so ein bisschen Feinschliff gemacht. Aber ich will sagen, wir schauen einfach mal rein, Freunde, oder? Also so äh, an sich sieht es ja schon relativ ja, fertig aus. ne? Ich meine hier, Soundeffekte sind da, Grafiken äh, sind da. Pff, sieht doch alles okay aus, würde ich sagen, oder? Okay, Target 1, Stage 1. Ich Story, keine Ahnung, wie sind Stevens, ist egal und müssen uns durchklappen. Ach du Scheiße. Okay? <lacht> okay, also ähm die Charakter Sprites sehen, also sieht wieder Steven Segal aus, ne? Also der, der berühmte äh, B-Movie-Action-Held, würde ich mal sagen. Aber so richtig B ist es ja auch nicht. Ah, sie sind hier auf jeden Fall als, äh, diesen Trend gegangen, der Mitte 90er. Digitalisierte Grafiken zu nehmen. Mortal Kombat hat ja den Trend irgendwie losgetreten. Das Problem ist, ihr seht, wie lange der braucht, um sich umzudrehen. Und sowas hasse ich, wenn so quasi die Optik und Animation über die Spielbarkeit gesetzt wird. Und ich frage mich, der hat doch eine. Ich dachte die ganze Zeit, das ist, ist ja so, so seine Haltung, ne. Ich dachte, der hätte immer so, so eine Schrotflinte in der Hand. Ich dachte schon, der hat doch eine Waffe in der Hand, warum schießt der nicht? Aber hier ne mit, mit dem Schwarzen, so, so, so, so, so vom Halten her, oder habe ich jetzt irgendwie gerade die falschen Assoziationen? Ich bin mir unsicher. Okay, was können wir denn noch? Ähm, so, LR. Ah, okay. Wir können eine Pistole ziehen, aber hat er da? Doch, doch hat er da eine. Okay. Weird, also mit, mit LR, also mit der Schultertaste, zieht die Pistole. Und dann muss sie nochmal drücken, dann schießt er. Okay. Ah. Mit, mit, äh, mit der linken Schultertaste wirft er seine Wurfmesser. Ansonsten habt ihr hier äh, Tritt. Okay, ist derselbe Knopf. Schlag. Sein cooler Handkantenschlag. Das ist Block wahrscheinlich. Und das ist hier... Nach vorne springen. Keine Ahnung. Okay. Äh, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Okay. <lacht> okay. Also, es sieht schon wirklich albern aus, ne? Okay, die Gegner, die machen gerade nichts. Zack, zack. Ähm, das mag natürlich auch an dieser Prototyp-Version liegen, ne? Aber ich glaube, da wäre auch jetzt mit Feinschliff nicht viel draus geworden, befürchte ich. Ach, da ist. Oh Gott. ist, ist, ist, ist, ist, ist, ist bloß, ist das ist die Sprungtaste. Und ich muss jetzt genau gucken. Kann ich da irgendwie drüber hinweggehen? Ach, das ist nur so ein. Okay. Also, Sprung ist schon mal, kann man sagen, nicht die Stärke des Spiels auf jeden Fall. Okay. Die Musik, die wäre wahrscheinlich sogar so geblieben. Die ist halt. Na ja, okay. Ja, komm hier. Ja, dreh dich um. Das ist halt Kacke, ne? Wenn, wenn, wenn, wenn ein Wer von hinten angreift. Und man irgendwie gefühlt eine Ewigkeit zum Umdrehen braucht. Mann. Schieß mal. Na, geh weg. Bam. Oh. Dann sitzt er immerhin gleich tot. Aber so Sprungeinlagen? <lacht> es ist, ist, ist ja fast wie in einem Baby-Lolly zu klauen, wollte ich gerade sagen. Und sprang in seinen Tod. Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Bam. Ich, ich, ich schieß jetzt einfach alle über den Haufen. Aber das ist auch geil, ne? In einem Prügelspiel so eine übermächtige Waffe nicht irgendwie einsammelbar zu machen. Ähm, sondern gleich... Also hier, weißt du, das, das Level-Design, das sieht man ja jetzt schon. Für ein Prügelspiel sich immer so nach oben kämpfen zu müssen, das ist halt Mist. Und das Gegner hier, hier ist so ein Wissenschaftler, der original mit so einem Klemmbrett da steht. Oh, herrlich. Und das Springen ist wirklich scheiße hier. Das kann natürlich sein, dass das jetzt teleportieren hier. Machen wir mal fairerweise hierhin. So quasi das entwickler tool ist, ne? So ähm, zum Testen. Okay. Ich geh's doch auf den Fahrstuhl. <lacht> äh. Geht nicht. Okay. So. Halt, bleiben Sie stehen. Puff, puff, puff. Hey, sieh da. Oh. Ich wollte, gerade, ich wollte hier gerade einen Witz mit, mit den Wissenschaftlern machen. Mensch. Hm. Ah, okay. Der fährt nach unten. Ich dachte nach oben, komischerweise. Ach, das war schon. Ja, aber man sieht ja schon beim Levelaufbau, so hier diese klassischen Brawler. Da kämpft man sich eigentlich von nichts, da rechts so gut ist, ne? Man kann sich hier echt ewig drehen. Und das hätten sie nicht verbessert. Jede Wette. Das hätten sie nicht verbessert. Okay. Eine Aufhebeanimation gibt's. Okay. Halt! Bleiben Sie stehen! Bam! Hey, Sieh da mit dem Klemmbrett! Bleiben Sie stehen! Nicht? Puff. Bam! Ist ja gerade hier, ich weiß natürlich nicht, wenn das Video erscheint. Der Corona-Videos wird wahrscheinlich. Virus? Nicht Videos? Wo ich wollte mir eigentlich nur. Ich glaube durch den Prototypen habe ich unendlich Munition, ne? Okay, gut, dass mit der Grafikfehler, das nehmen wir mal hin, Prototyp, das würde ich jetzt nicht äh, kritisieren. Also ich, ich versuche jetzt mal ab und zu auf, zu, zu prügeln, ne? weil nur jetzt mich durchschießen, das äh, empfinde ich denn doch als etwas zu billig, selbst für mich, ja, selbst für mich. Aber hier, dass man immer so nach oben läuft, das ist irgendwie, weil die, die Attacken sind ja alle seitlich, das ist irgendwie bescheuert. Hey, sie! Hey! Das Schießen ist halt super sperrig, dass man sie erst ziehen muss. Ich meine, irgendwie ist es logisch, aber. Äh, hier, okay, bla. Ah! Oh, wo kommt die denn jetzt her? Und! Stehen bleiben! Polizei! Habt ihr Glück, unendliche Munition? Super! Zack. ich wollte ja hier mal den Ninja-Stern. Was ist denn hier bleiben sie stehen, Polizei ist da ein Polizist? Keine Ahnung, so, aber auch hier so <lacht> Herrlich. Zack. aber angreifen kann er nur seitwärts, weil ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit von oben nach unten und nach unten nach oben läuft. Hm. Aber stirbt er hier auch mal? Stehen bleiben. Hilft im Zweifel immer. Im Zweifel über einen Haufen schießen, ne? Also, cool so. Was haben wir hier? Müssen wir irgendwie benutzen? <lacht> oder halt ins Nichts springen, ne? Auch immer gerne gesehen? Hm. Oder, oder war da eine Tür, wo ich rein musste? Ich bin mir gerade unsicher. Nein, da sind nur Skelette. Aber Killermusik. Komm her. Ich werfe dich ab. Wisst ihr? diese Geräusch, das er ja nämlich irgendwie wieder of Mana, Aber gab es auch irgendwie, oder? Wie so ein Geräusch? Eine Waffe oder irgendwie sowas? Kann das sein? Oder habe ich jetzt gerade die falschen Assoziationen? Hm. Ich weiß nicht, wo es weitergeht, ehrlich gesagt. Bleiben Sie stehen! Und... Pio. Okay, die macht gerade gar nichts. Gut. Dann halt aufs Maul. Bleiben Sie stehen. Aber die Messer bleiben immerhin liegen. Also immerhin so ein bisschen Liebe zum Detail haben Sie. Ein bisschen. Nicht viel, aber. Ja, mal gucken, ne? Pff. Die Wurfmesser kann man denn wieder einsammeln. Okay, das ist natürlich von, von, von der Grundidee her. Also, das hätten sie nicht machen müssen, würde ich sagen. Das ist gar nicht so verkehrt. Hätten sie nicht machen müssen. Ist ein netter, net, netter Spin. Weil, ah, ja. Ja. Mir geht es hier nicht weiter, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt diese komische Drohne oder was das war, eingesammelt. Hm. Hm. Hm. Ja, also ich weiß, das schlechteste Spiel, also ich glaube, es wäre auch, selbst wenn es fertig geworden wäre, veröffentlicht worden wäre, wäre es kein gutes Spiel geworden. Das sieht man ja schon an den Animation und so weiter, das hätten die sich ja nicht irgendwie geändert. Wie gesagt, dieses Teleportieren, das wird wahrscheinlich so, so Entwickler-Tool mäßig sein. Ähm, Gegner sind halt ein bisschen bescheuert, Level-Design ist halt, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass sie es nicht veröffentlicht haben. Aber das schlechte so Super-Interno-Spiel weiß ich nicht. Man kann ja halt nicht sagen, es wurde ja nie veröffentlicht. Man weiß es halt nicht, was hätte sein können. Das ist halt ein bisschen bescheuert. Mit ein bisschen Feinschliff wäre es wahrscheinlich ein okayes. Kein gutes. das Springen. Das Springen ist halt wie aus der Hölle. Weil man nicht die Reichweite steuern kann, kein Scheiße. Ich weiß nicht, ob sie das geändert hätten. Wann haben sie stehen. Hey, sieh da mit dem Klemmbrett. Sie haben die Corona-Videos. Äh, Virus-Videos. Gott. Oh. Nö, hab ich nicht. Puff. okay. Ähm, ja. Es wird so weitergehen. Also Steuerung ist, naja. Es ist halt dieses typische, mh, digitalisierte animation bla problem Ja, ist kacke. Aber, wie gesagt, ist ein Prototyp, deswegen... Versuch ich ich versuche immer so ein bisschen versöhnlich zu sein. Ne? Aber auch hier würde ich sagen, man weiß es ja nicht. Ne? Es hätte ja okay werden können. Aber glaube ich nicht. Aber mir reicht es auch. Das ist langweilig einfach. Aber ich hoffe, ihr hattet wesentlich Spaß dran. Genauso wie ich beim Erforschen von Prototypen. Hat man auch noch nie. Und vielen Dank für diesen Wunsch auf jeden Fall. Falls ihr auch Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.